Sie wollen Fassaden kreativ gestalten? Kreativtopf von Baumit bietet dafür unbegrenzte Möglichkeiten. Mit dem Modellierputz schaffen Sie einen Look in natürlichem Sandstein. Individuell und wartungsfrei. Zunächst ziehen Sie eine Lage Baumit Silikontopf vollflächig auf und verreiben diese. Jetzt erstellen Sie das Fugenbild in der gewünschten Fugenbreite. Nach 24 Stunden Überschleifen Sie die Fugen und Flächen grob. Füllen Sie die Kornstruktur mit Bau mit Kreativ Top Pearl nahezu flächendeckend auf und glätten Sie diese nach dem Ansteifen. Dann strukturieren Sie die Fugen mittels Kunststofffreibrett nach. Weitere 24 Stunden später überschleifen Sie die Fugen und Flächen nochmals grob. Im Anschluss tragen Sie die Baumit-Lasur auf und vertreiben diese direkt danach mit dem Lasurpinsel. Das Ergebnis? Eine Fassade in warmer Sandsteinoptik. Nutzen Sie die unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten mit Kreativtop von Baumit. Ideen mit Zukunft.